Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by die Mutmacherei. Juci ist ein uh, alkoholfreies Jagensgetränk auf Basis der Weintraube, welches wir mit Holunderblüten Lissen Sieb quasi veredelt haben. Also ein ganz ein natürliches, nachhaltiges.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 Geht auf jeden Fall in die Gastronomie. Aber haben es jetzt auch geschafft, dass wir eben im, im regionalen Lebensmittelhandel oder zum Beispiel auch im Markt, äh, gelistet sind und natürlich auch über den über Webshop. Das funktioniert auch und super. Das, das größte Alleinstellungsmerkmal ist sicher der Jahrgang. Also, wir sind das einzige alkoholfreie Getränk mit einem Jahrgang-Etikett, äh, was eben aufgrund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 Erfrischungsgetränk sozusagen. Weil mhm. den Markt weiter expandieren, ähm, in mehr Hotels, mehr Gastronomiebetriebe mit den Jews vertreten zu sein. Beispiel so ein Young and Urban Programm oder sowas, da können wir uns, okay. uns gut vorstellen. Oder in hochwertigen Bäckereien, spezielle lebensmittel Überlegt es auch so in Richtung uh, Social Enterprise zu gehen, oder wie? Ja, genau, also dass man einfach... Ähm, irgendwie pro Flasche für irgendwen einen, einen positiven Impact schafft. Mhm, sei, es, m -m. sei es in einem Drittland oder so, eine Speise für ein Kind oder irgendwie in so eine Richtung. Wir haben heuer vom Jahrgang 2020 40.000 Flaschen produziert. 40 und haben jetzt circa die Hälfte verkauft. Mhm. Der Sommer kommt noch, also wir sind sehr zuversichtlich, dass mhm. das eng wird, dass wir bald ausverkauft haben, wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir einen anderen Weg. Das ist so ein bisschen die Abzweigungen, die man nehmen muss und die muss man richtig nehmen. This future talk was powered by die Mutmacher.